Hallo zusammen, mein Name ist Sedef. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Assistentin Gesundheit und Soziales im Wohn- und Pflege im Utsigen. Ich freue mich, euch mitzunehmen. Mein Arbeitsablauf startet, indem ich am Morgen im Stationszimmer mit vorbereiten, dann im Rapport und dann alles dort mitbekommen, was es ziehen gibt. Dann lege ich los in die Pflege und die Bewohnerin für das Morgenessen vorbereiten. Mir gefällt am meisten der Kontakt und die Beziehung mit den Bewohnern. Es macht Freude, wenn sie gesehen, dass sie glücklich sind, zufrieden sind. Da. Und einfach, wenn man das hat, dann arbeitet man noch etwas. Mitbringen muss man wirklich. Wichtig ist der Umgang mit verschiedenen Situationen, die wir hier haben, verschiedenen Menschen. Und für das muss man halt wirklich den Job gerne haben. Und die Menschen gerne haben, sonst geht es nicht. An Betrieb Trip ist noch speziell für die Lernenden. Es ist sehr gut, ist, dass wir so Lernwerkstätetage haben, wo wir alle zusammen üben können, lernen Ich habe Interesse an in Medizin bekommen, indem ich meine Grossmutter zu Hause immer hatte, die krank war. und immer zugeschaut, wie sie gepflegt geworden ist. So, das war die Motivation, gewesen, in die Pflege zu arbeiten So, fast sind wir an Ende gekommen. Und ich hoffe, euch hat mein Alltag, getan, was ihr miterleben konnte, gefallen. Und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne bewerben. Bis bald im Schloss Uzzigen.